Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gothic 2. So, folgen wir einfach mal der Spur der Leichen. <lacht> toter hier. Nicht zu holen. Meine Stimme ist im Arsch. So, hier versperren uns die ganze Zeit Lurker den Weg. Boah, wie viele Lurker? Ich darf doch bitten. Scheiße, ey. so sehe ich gar nichts. Ohne Brille habe ich schon übelst die Probleme, diese scheiß äh, Jünger, die Suchenden äh, ausfindig zu machen hier. Und mit Brille sind die komplett unsichtbar für mich. So. Erstmal schön ein bisschen Erfahrung abgegriffen. <lacht> Entschuldigung. So, eine oh, Scavenger. Und was ist da drin? War ich da schon? Nee, da sind Ratten. Oder? Doch, ich war doch schon da drin eigentlich. Müsste ich gewesen sein. Ich geh noch nochmal rein. War denn hier drin? Nee, das kommt mir gar nicht bekannt vor. What the fuck? Wie kann ich diese Höhle nicht gesehen haben? Hallo? Ist hier jemand? Goblins. Okay. Das ist ja interessant. Äh... Ich beschwöre mal drei Dieters, die sollten reichen. So. Los Dieter! Army. Auf sie mit Gebrüll! So. Klappt sie! Alter, das ist ein Goblin-Krieger sogar. Egal. Der kann nichts gegen meine Dieter-Armee. Sauber gemacht. Ein Goblin mit Rüstung, wo sind wir denn hier? Voller Goblin-Paladin. Wahrscheinlich ist er auch im Auftrag Innos unterwegs und es gab nur ein paar Missverständnisse hier. Rostiges Schwert. Oh, High Content äh, Equip hier. Oh cool, zwei Truhen. Super, die nehme ich dann. Was haben wir hier? Ein bisschen Schinken. Oh, eine Steintafel. Oh yes. Bitte lass es Mana sein, bitte lass es Mana sein. Nein, es ist kein Mana, es ist äh, scheiße. Treffen mit Armbrust. Plus zwei. <lacht> Lederbeutel. Ein Lederbeutel. Cool. 100 Münzen. Und noch ein Lederbeutel. Yay. Jetzt kann ich bieten. 55 Münzen. Und nochmal 25 und ein Dolch. Ein Dolch. Dolch. Dolch, Dolch, Dolch, Dolch. Und ein schwerer Ast und ein rostiges Schwert. Hier geht's runter. Wie öffne ich diese Tür? Hier muss es doch einen Hebel geben oder so. Oder einen Knopf? Irgendwo vielleicht. Gehen wir mal da rein. Klopf, klopf. Oh, da scheint das Vorratslager zu sein oder so. Alter, wie die Wanzen immer noch zwei Hits von meiner Keule aushalten. So richtige Überwanzen sind das. So. Das ist eine Turm mit einem Schloss. Das bedeutet wieder Speichern davor. Rechts, äh, links, links, rechts, rechts, links, ling, nein. links, links, links, rechts, rechts, rechts, rechts, links, rechts, so. Äh, Jagdbogen, Jagdbogen, trank Schwefel und Fisch. Biesch. Biesch. Gibt's auf den Tisch heute? Hm. Wie öffne ich das Tor? Hier ist irgendwo bestimmt ein versteckter Knopf oder so. Hm. Hm. How do I do that? Es muss doch bestimmt einen versteckten Knopf hier geben oder einen Hebel oder irgendwas. Vielleicht eine der Fackeln. Wartet mal, ich erleuchte mal die Gegend so ein bisschen. Dann sehe ich auch ein bisschen besser, wenn sich da irgendwie so ein Knopf oder so verbirgt. War nicht so, aus, als ob es da irgendwas drin gibt. Ich glaube, da gibt es sogar noch nichts mal was. Ja, aber trotzdem schon merkwürdig, dass ich diese Höhle nicht gesehen habe, beim, als ich hier das erste Mal war. Vielleicht ist sie auch gerade erst gespawnt. Könnte natürlich auch sein. So, das brauche ich nicht mehr. Hä? Was hält denn der da? Ich halte die Luft. Ja, ist gut. So, steck wieder ein hier. So. Lörker. Huch. Startbild. Okay. Lörker. Zack. Lörker, tot. Und noch eine Leiche. Okay, da oben ist immer noch keiner von diesen Jüngern. Aber die geben echt ganz schön gute Erfahrung. Oh, es wird langsam dunkel. Da hinten stehen Leute. Hier kann ich nicht schlafen, scheiße. Ähm, da hinten stehen Leute. Ich habe irgendwie Bammel, dass die Leute uns nicht so freundlich gesinnt sind. Landstreicher, Landstreicher. Das Hallo Jungs. Wer bist du? Was soll das werden? Ein Verhör? Ich hab dir nichts zu sagen, aber du kannst ja mal mit meinem Kumpel reden. Der klingt aber so richtig zugekippt. Vorsichtig. Er mag keine Fremden. Ich auch nicht. Ich bin auch generell sehr misstrauisch. Hallöchen! Na, wie geht's dir so? Ich suche einen Novizen. Das ist ja interessant. Wir suchen nämlich auch jemanden. Ach ja, wen denn? Dich. Hä? Ich mach. Scheiße, Schatten. ich wusste es. Ich ja. wusste es. Es ist. Wow, machen die Schaden. Fuck. Nein! Scheiße. Diese dreckigen Bastarde. Ich hatte es schon im Urin, dass die irgendwie nicht ganz koscher sind. Okay. Dann äh, gehe ich mal direkt mit meiner Dieter-Armee drauf. Oh, diese Miesen-Säcke! So, ihr wollt es auf diese Tour. Gut, das Spiel können wir gerne spielen. Dieter-Armee! Versammelt euch! Es gibt wieder einige Heretiker in unserem Land. Wir müssen das Land säuber von ihnen. Denn sie erkennen meinen Status als Gott nicht an. Los, Dieter-Armee! Vernichtet sie! Ich mir so, Komm her, so, ich werde mal mit. Nein, sorry, Dieter, bitte nicht. Also, bleib, bleib mal stehen hier. Level up. Kugelblitz safe. So. Look, look, look, Scheiße, ey. Bei Nacht kann ich die dann überhaupt nicht mehr sehen, diese ähm, diese Jünger. Das wird auf jeden Fall sehr gefährlich werden. Wahrscheinlich steht da vorne schon einer. Was für ein schöner Tag, um in einen dunklen magischen Wald zu laufen, der voll von irgendwelchen Fanatikern ist, die mich umbringen möchten. Lalalala. So, hier der Steinkreis. Vielleicht kann ich einen guten Screenshot hier ergattern, indem ich schleiche. Gegen schleiche ich nochmal X genau. So. Das sieht doch noch einen guten Screenshot aus. Einmal Foto mache bitte. Heb deine Hand. Hände, Hände. Gib deine Hand. So, das sieht doch gut aus hier. Solides, äh, Bild. Lol, da ist jemand. Fuck my life, da ist ein Sucher. What the fuck? Wie hat er mich nicht gesehen? Da ist ja noch ein Sucher. Scheiße, hier sind überall Sucher. Was? Wie soll ich denn das machen? Hier sind überall verdammte Sucher. Kommt doch niemals gegen die an. Da liegt jemand. Ich schleiche mich mal dahin. Alter. Ey, wirklich so nah weg von, von diesen scheiß Suchern. Ist das Pedro? Lauflieder, alte Münze. Was auch immer die dort machen, ey. Ich muss mal hier... Fünf Sucher. Ich muss hier langschleichen, sonst, äh, sonst ficken die mich instant. Die zerquetschen mich wie einen Wurm. Wenn ich schon kaum gegen einen bestehen kann. Voll äh, <lacht> das Briefing hier, Sekten-Briefing. <lacht> wo ist der Pedro? Pedro, wo bist du? Oh, der ist hier nicht. Ich geh mal ran da. Boah. Absolut nicht gefährlich. Nein, kein bisschen. Was machen die da überhaupt? Boah, ey. Was wenn ich mich jetzt? Ich war hier mal. Was wenn ich jetzt aufhöre zu schleichen? Und einfach ganz normal gehe? Okay. zerstört Pff, äh, das ist nicht gut. okay ist gut. lass mich raus. habe ich teleport zum kloster zum past Corines? das reicht auch. auf wiedersehen ihr Ficker. nice. gerade noch so entwischt. so wo ist das kloster? da. Denk mal, dass ich die Nachricht dann ähm, Pyrocar überbringen muss. Oh, es ist echt schon dunkel geworden hier. Aber ich quatsch erstmal mit Milton. Oder auch nicht. Milton scheint das scheißegal zu sein, was ich gerade in Erfahrung gebracht habe. Wird sich das jemals ändern? Leute, wir haben einen Notfall. Und damit meine ich nicht, dass ich ganz dringend auf die Toilette muss. Noch eine Kleinigkeit. Halte dich von den Wegschreinen fern. Uns ist zu Ohren gekommen, dass einige von ihnen geschändet worden sind. Niemand vermag zu sagen, was sie nun bewirken. Es ist nicht deine Aufgabe, dieses Problem zu lösen. Die Paladine werden sich der Sache annehmen. Ist gut, ist gut, alter Mann. Nicht so schnell. Oh, ich habe noch eine noch? Aufgabe für dich. Und das wäre? Jetzt, da du der Gemeinschaft des Feuers angehörst, wirst du auch den Pflichten einer solchen nachkommen müssen. Die Kirche hat sich nicht nur um die Belange der Magie zu kümmern, sie ist auch letzte Instanz in der Rechtsprechung, wie du weißt. Der jüngste Fall, der uns vorgetragen wurde, ist ein bodenloser Schlund und muss aus der Welt geschaffen werden. Okay, also fällt uns auch die äh, judikative äh, Gewalteinteilung zu. Gut, dann verurteile ich dich zu einem Vollidioten. Das Urteil ist hiermit voll äh, vollendet. Ist das nicht die Angelegenheit der Miliz? Die Miliz ist allein für die Stadt verantwortlich. Diese Angelegenheit hat weitreichendere Konsequenzen. Worum geht's? Es gibt jemanden in der Stadt, der gefälschte Anteile für die Erzminen der ehemaligen Sträflingskolonie verkauft. Diese Papiere sind völlig wertlos und haben auch keine Relevanz. Doch schüren sie unter den Leuten ein gewisses Streitpotenzial, das wir uns jetzt nicht leisten können. Der Betrüger soll an alle namhaften Händler in der Stadt und auf dem Land herangetreten sein. Und bei einigen scheint er seine gefälschten Minenanteile sogar verkauft zu haben. Finde diesen Übertäter und bringe ihn vor dieses Podium. In solchen schweren Zeiten dürfen wir keine Betrüger und Plünderer dulden. Wir werden an ihm ein Exempel statuieren müssen, um den restlichen Pöbel abzuschrecken. Hm, alles klar. Ich werde versuchen, die Sache zu klären. Vielleicht noch eine Anmerkung. Wenn du die Händler des Landes aufsuchst, dann lass sie nicht merken, dass du nach den Minenanteilen suchst. Ich denke, sie werden sie weiterverkaufen wollen und würden sie dir sicherlich nicht mehr anbieten, wenn sie merkten, dass du im Auftrag der Kirche mit ihnen handelst. Verstehst du? Ja. Ich verstehe. Dann mach dich an die Arbeit. Ich wünsche dir viel Erfolg, Bruder. Ich wünsche dir Arsch-Herpes. So, das wird wahrscheinlich Diego sein, ey. So wie ich den... Das hört sich 100 pro Nacht Diego an. Und so wie ich Diego kenne, äh, äh, wird er auch seine Finger da im Spiel haben, um möglichst schnell an viel Geld zu kommen. Ich habe das Auge Inos gefunden. Es ist zerbrochen. Aber... Das kann nicht sein. Was ist passiert? Es war bei einigen echten miesen Kerlen. Jedoch kam ich zu spät. Sie hielten dort oben in den Wäldern eine seltsame Beschwörung auf einem sichelförmigen Ritualplatz ab. Innos, steh uns bei. Sie haben unseren Sonnenkreis entweiht. Selbst in meinen schlimmsten Träumen hätte ich nicht damit gerechnet, dass sie solch eine Macht besitzen. Was können wir tun? Der Feind ist sehr stark geworden. Jedoch hat er in diesem alten Artefakt eine mächtige Bedrohung gesehen. Wir müssen das Auge heilen und ihm seine alte Kraft zurückgeben. Doch die Zeit ist gegen uns. Ich vermag mir nicht auszumalen, was nun mit uns allen geschehen wird. Ohne den Schutz des Auges sind wir dem Feind hilflos ausgeliefert. Gehe zu Watras dem Wassermagier in der Stadt. Nur er weiß in unserer misslichen Lage, was zu tun ist. Bringe das Auge zu ihm. Beeile dich! Gibt es hier nicht irgendwie so eine Art magischen Optiker, mit dem man das Auge irgendwie wieder erflicken kann? Was ist der Sonnenkreis? Zu jenem Ort reisen alle Magier und Novizen des Klosters jedes Jahr zur Sonnenwende, um den Beginn eines neuen Zyklus einzuläuten. Der Ort ist erfüllt von der unermesslichen Kraft der Sonne. Niemals hätte ich auch nur im Entferntesten geahnt, dass seine Macht hätte umgekehrt werden können. Und doch ist es geschehen. Tja, Warum gerade Vatras? Das Privileg der Robe ermächtigt dich nicht, meine Anweisungen in Frage zu stellen, Bruder. Vatras ist dein Diener Adanos. Allein das Wissen der Wassermagier wird uns in dieser dunklen Stunde Klarheit verschaffen. Das ist alles, was du wissen musst. Ich verstehe. Heil meine Besessenheit. Heile mich, Meister, denn ich bin besessen. So sei es. Nimm diesen Trank. Er wird dich von deinen bösen Träumen befreien. Möge okay. die Gnade Innos dich erlösen. Handel in seinem Sinn. Ja, ist ja gut. Ich will, dass der Ficker mich heilt und dann gibt er mir einen scheiß Trank, zwei Tränke und hält noch übelst die ewig lange Predigt. Mann, immer diese Menschen, die nicht zum Punkt kommen können. Die immer drumherum schweifen. Und labern und labern hier. So, du fühlst dich erlöst, super. Das erste, was wir jetzt mal machen, ist schlafen gehen. So, ich brauche ein Bett. Mach Platz. Ich bin Feuermagier. Ich brauche ein Bett. So, und das zweite, was wir jetzt machen, ist ähm, schnell noch, bevor die Folge zu Ende ist, äh, den Kugelblitz lernen. Du warst derjenige, der mir Kugelblitz beibringen konnte, stimmt's? Und warum bist du so verbuggt? Marduk. Warte mal. Egal. Unterrichte. So, Kugelblitz. Und jetzt brauche ich nur noch die entsprechende Schriftrolle dafür. Gibt es noch? Der Feind ist an ja, ja, ja, einer. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Mann, ist ja gut. So. Mir fällt gerade ein, ich brauche einen Runenstein. Bei wem kann ich eigentlich Runensteine mir holen? Es muss doch irgendeinen Händler für Runensteine geben. Oh, warte ne mal, ich habe drei Runensteine und ich weiß gar nicht, woher. Das ist ja ein Ding. Gut, dann brauche ich jetzt nur noch die Schriftrolle für Kugelblitz und das Geld dazu. Ähm, ich gehe mal zu Gorlax. Iskarot, der Typ, der da hinten am Schrein betet, der hat ja so gut wie nichts. Und wahrscheinlich auch keinen Kugel Kugelblitz. Ansonsten muss ich meinen Korinis in der Stadt äh, gucken, ich ob da einer der Typen einen Kugelblitz hat. Angst, äh, Eisblock, Feuerball, Licht, Unheilen. Da, da, da. Kugelblitz, Tatsache, sauber. Wert 75, super. Kann ich sogar direkt kaufen. Sau -bär. So, Dann holen wir uns gleich mal die nächste Rune. Ich hoffe, ich habe alles, was man dafür braucht. Wahrscheinlich so viele Sachen, wie ich im Inventar habe. Ohne Kreis 3 erschaffen. Kugelblitz. Bam! So, jetzt sind wir offiziell Blitzmagier. Ich weiß nicht, ob ich jetzt den Feuer, den Feuerpfeil brauche ich sowieso eigentlich nicht. Komm, dann legen wir Feuerball auf, huch, dann legen wir Feuerball auf 4, so. Und Kugelblitz auf 5, würde ich mal sagen. Ah, nee, Kugelblitz. Ach, scheiße. Kugelblitz jetzt sind wir auf 5. Was ist denn auf 3 eigentlich? Auf 2 ist der Bogen. Komm, ey, den Bogen brauchen wir eigentlich überhaupt nicht. Den rüste ich jetzt mal ab. Und dann packen wir hier, zack, zack. Hä? Kann ich die Runen nicht auf äh, auf 2 oder so legen? Nee, scheiße, das geht wohl nicht. Äh, was ich aber nicht brauche, ist heiliges Licht. Dann mache ich das so. Kugelblitz kommt auf 6. Oh yes. Kugelblitz. Mana kosten minimal 10, maximal 40. Und der Feuerball. Mana kosten 15. Okay, der Kugelblitz hat fast dreimal so hohe Mana kosten. Das wird auf jeden Fall ganz schön aufs Mana gehen. Äh, Schaden minimum 30, maximum 120. Der Kugelblitz, äh, der Feuerball hat Magie 75. Ja, irgendwie macht der Feuerball mehr Schaden eigentlich. mich verarschen. Sagt mir nicht, der Feuerball ist besser. Na gut, aber es kommt ein Punkt, wo wir ähm, mit dem Feuerball nicht mehr so viel ausrichten an Gegnern. Da müssen wir doch auf den Kugelblitz switchen. Außerdem, wenn wir dann irgendwann das Mana haben, dann müssen wir uns ja nicht mehr mit Feuerball begnügen. Dann können wir auch direkt äh, Kugelblitz nehmen. Dann geht es auch ein bisschen schneller. Äh, ja, die Folge ist schon wieder vorbei. Ladies und Gentlemen, danke fürs Einschalten und man sieht sich dann in der nächsten Folge und äh, da reisen wir nach Korinis und quatschen mit Vatras. Bis dann.